Ich bin Steffi und ich habe im Prototype-Fun an einem Projekt gearbeitet für Cubes OS, eine leichtgewichtige Firewall. Eine leichtgewichtige Firewall bedeutet, dass sie einen besonders kleinen Speicherverbrauch hat. Bei der bisherigen Firewall ist es manchmal schon so, dass Leute die Firewall abschalten müssen, wenn sie nicht genug Speicher haben. Wenn wir uns vorstellen, das hier ist unser sicheres Betriebssystem, Cubes OS, dann sind da drin ja mehrere virtuelle Maschinen, die voneinander getrennt sind. Also hier ist meine Netzwerkmaschine mit der Firewall und hier ist zum Beispiel mein Aktivismus und hier ist zum Beispiel meine Arbeit. Wenn jetzt irgendwas passiert, also das Boot hat ein Loch und hier kommt das Wasser rein, dann müsste der erstmal durch die Firewall durchkommen. Mit der Firewall möchte ich äh, ermöglichen, dass Leute sich sicher im Internet bewegen können. Zum Beispiel, wenn ich ein Journalist bin oder ein Aktivist, dann kann man halt durch die Firewall sicherstellen, dass kein unbefugter Zugriff auf den Rechner erfolgt.